Hallo Ali und herzlich willkommen. Heute werde ich mal nicht kochen. Heute werde ich meinen neuen Grill vorstellen. Ich habe mir so einen Holzkohle-Tischgrill mit Belüftung zugelegt. Ist wohl ein ganz interessantes Gerät. Ich habe das mal bei Freunden gesehen, fand das prima und habe mir das jetzt recht günstig beim Discounter gekauft. So sieht das halt jetzt aus hier. Das ist die Tragetasche, ganz praktisch. Ja, kann man gleich alles mit verstauen. Können wir mal aufmachen. Ja, und dann ist hier alles nochmal in Folie verpackt. Okay, dann hole ich das mal raus hier. Ja, so sieht das Gerät dann aus, wenn es ausgepackt ist. Ich habe das jetzt nur aus der Plastikfolie rausgenommen. Hier sind auch noch so kleine Pappteilchen mitzwischen. Das ist wahrscheinlich, um den Transport etwas sicherer zu gestalten. Dann ist hier oben dieser Rost. Der ist jetzt hier festgemacht. Ich klammern. Hier ist auch nochmal Pappe zwischen. Das kann auch raus. So, das kann man beiseite machen. Ja, hier ist auch noch mit bei die Bedienungsanleitung und nochmal eine garantie Das Ding hat drei Jahre Garantie. Ja, es war wirklich nicht teuer Was soll man da groß falsch machen. Ich finde hier oben schon mal am Rost sehr toll, dass das ringsum hier nochmal so eine Kante hat. mal nochmal quasi einen Schutz, dass das Geräusch nicht runterfallen kann. Ich nehme das einfach mal ab. Ja, dann sieht man hier in den Reflektor. Dann ist hier der Grillkorb. Hier sind die Batterien hier unten die Brennerschale. Ja, die werde ich mal hier auch weg vom Plastik befreien. Und das ist dann hier der große Topf. Da wird das reflektiert und das Fett tropft hier rein und nicht direkt in die Flamme. Hier in der Mitte sieht man dann noch mal so dieses Rohr. Das ist das Lüftungsrohr. Dieses ganze Teil hier ist alles aus Metall. Ich denke mal, irgendwie ja die Beschichtung, weiß nicht, ob das Pulverbeschichtung ist. Ich denke mal, das sieht recht robust aus, dass das auch eine Weile hält. So. Und jetzt wird das Ding zusammengebaut, also einfach hier wieder reingesetzt. Dann kommt hier unten die Brennschale rein. Und dann kommt hier oben wieder der Korb drauf. Ja, das ist halt für die Holzkohle gedacht. Ich werde jetzt mal die Batterien reinmachen, werde ihn dann mit Holzkohle befüllen und werde dann einfach mal unten ein bisschen Brennpaste reinmachen und den anzünden. Als erstes werde ich dann jetzt mal hier diesen Kohlebehälter befüllen. So, dann den Deckel wieder drauf. Dann kommt als nächstes von der Brennpaste hier unten rein. So, das reicht auch schon. Ja, ich werde heute jetzt beim ersten Mal nichts drauf grillen. Laut der Bewegungsanleitung soll man das Gerät also einmal abbrennen lassen, ausbrennen lassen, bevor man das erste Mal grillt. So, dann das Anzünden hier. Das ist nicht so ganz ohne. Das sieht man relativ schlecht. Man erkennt es aber meistens, dass rings um die Brennpaste das so ein bisschen beschlägt. So und dann den Holzkohlebel darauf und hier unten die Lüftung auf volle Pulle gestellt. Ja, da kommt nicht wirklich viel Luft raus, also man darf da keinen Sturm erwarten. Es ist halt ja, ein kleines Lüftchen, was aber wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass das gut durchbrennt. Ich werde jetzt mal die Zeit stoppen, wie lange das braucht bis es dann anfängt richtig zu blühen. Also jetzt sind 30 Sekunden vergangen. Da ja, man hört es richtig knistern und durch den Lüfter haucht das Feuer auch so richtig. Ich denke mal, das wird relativ schnell wirklich durchgeglüht sein. Also der Hersteller gibt etwa 3-4 Minuten an. Jetzt sind ungefähr anderthalb Minuten vergangen. Jetzt faucht es nicht mehr so doll. Es scheint jetzt unten die Brennpaste schon aufgebraucht ist. Aber man hört es deutlich knistern, sich also die Holzkohle jetzt entzündet. Jetzt sind ungefähr sechs Minuten vergangen, also es scheint wirklich so, als wenn die Kohle jetzt durchgehend glüht. Ja, wenn man so rüberfest, ja, es ist auch schon ziemlich viel Hitze hier vorhanden. Also so sechs Minuten kann man vielleicht rechnen, bis dann das Grill gut aufgelegt werden kann. Da jetzt nach gut zehn Minuten ist da ordentlich Temperatur entstanden, also das macht wirklich richtig Hitze. Ja, jetzt kann man jetzt hier unten diesen kleinen Wehelschalter auch nochmal ein bisschen kleiner stellen, das heißt die Ventilation kleiner stellen. Und dann kann man da auch jetzt eigentlich Fleisch auflegen. Da ich das jetzt aber zum ersten Mal einbrenne, lege ich jetzt erstmal kein Fleisch auf. Jetzt war der Grill eine Stunde lang im Betrieb. Ja, das lässt sich hier oben anfassen. Ich wir es einfach mal runter. Und schau mal rein, wie das mit der Kohle aussieht. Ja, also die ist jetzt so gut wie abgebrannt. Da sind nur noch ein paar kleine Reste drin. Ich lasse das jetzt ausglühen. Und das war es dann eigentlich auch schon. Jetzt mal wieder auf den Deckel. Ja, und ich muss wirklich sagen, das ist echt toll. Von außen ist das alles total viel geblieben. Also diese Isolierung hier, das ist wirklich noch nicht mal lauwarm geworden. Ich habe das heute halt ganz bewusst mal auf so einen Plastiktisch gestellt, um zu sehen, ob der irgendwelchen Schaden nimmt. Nimmt er nicht. Also man kann das Ding wirklich mit aufs Boot nehmen oder wo auch immer man sonst Gefahr laufen würde, dass es Feuer fängt. Ja, da fällt auch wirklich eine Strauß, man kann den also hin und her schaukeln. Da passiert gar nichts. Ich stelle jetzt hier unten einfach mal die Ventilation, die Lüftung ab und lasse die Kohle jetzt ausglühen und werde dann als nächstes mal meine Hähnchensteaks drauflegen. Ja, so sieht der Grill jetzt nach der ersten wirklichen Vergrillung aus. Da ist also eine ganze Menge dran kleben geblieben. Das ist aber durchaus normal. Ich werde jetzt mal in die Küche gehen und werde den jetzt mal putzen und mal sehen, ob ich ihn auch wieder richtig schön sauber bekomme. So, jetzt ist der Grill wieder gesäubert. Das ging eigentlich ganz gut. Ist natürlich ein bisschen Schrubberei. Man sieht, er ist benutzt. Da werden auch so ein paar kleine Reste immer noch drin bleiben. Das ist auch völlig normal. Von außen sieht er jedenfalls noch neu aus. Ich hoffe, das bleibt auch noch ein Weilchen so. Ja, das Ding ist also wirklich toll. Ich kann es echt empfehlen. Jedenfalls, dieses Prinzip ist recht toll. Ja, für so eine kleinere Grillgesellschaft ist also auch diese Größe hier vollkommen ausreichend. Ja, ich hoffe, es hat gefallen, es war ein bisschen informativ. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich diesen Grill einsetze, bei dem Hähnchen-Steak Hähnchensteakburger. Ja, ich wünsche noch viel Spaß auf meinem Kanal und bis bald. Tschüss!